die auf aggregierte Werte angewendet werden kann. Die word kann zum Beispiel auf gruppierte Werte mit Group By nicht angewendet werden. Dafür muss man den SQL-Befehl Having verwenden. Mit diesem SQL-Befehl Having kann die Ergebnismenge auf Basis der Aggregatfunktionen, zum Beispiel Average, Count, Max, Min, Sum, eingeschränkt und ausgegeben werden. Sehen wir uns dazu einfach ein Beispiel an. Und zwar habe ich hier die Kundentabelle und diese Kundentabelle besitzt nun eine Spalte für das Einkommen und eine Spalte für die Ausbildung. Nun möchte ich für jede Ausbildung das Durchschnittsgehalt ermitteln für diese Tabelle. Ich gehe folgendermaßen vor zunächst gebe ich die einzelnen spalten heraus und führe nun ein group bei anschließend möchte ich diese gruppierung auf basis der ausbildung in unserem fall english education somit werden alle datensätze ähm, für jede ausprägung gruppiert In den Select-Part gebe ich nun die Ausbildung und nun den Durchschnitt des Einkommens yearly income. Wenn ich das nun ausführe, erhalte ich für jede Ausbildung, wie hier zu sehen, das Durchschnittsgehalt. Und angenommen, in diesem Fall ist, sind es nur fünf Datensätze, es könnten aber auch 50.000 sein. Und es kann erforderlich sein, diese 50.000 oder diese Ergebnismenge noch weiter einzuschränken. Und das kann man nun mit dem sogenannten Having-Befehl durchführen. Und zwar gebe ich an Having und anschließend die Aggregatfunktion, sprich Durchschnittssumme min-max kann diese dann für unser beispiel so weit einschränken dass nur ergebnisse mit einem durchschnittsgehalt über 50.000 ausgegeben werden wie wir sehen erhalten wir nun schließlich drei datensätze ich hoffe ich konnte euch damit zeigen wie du mit den having befehl deine abfragen noch optimieren und verbessern kannst